In LimeSurvey kann man die Bearbeitung von Umfragen für weitere Personen freigeben, sodass man gemeinsam den Fragebogen bearbeiten kann. Und dafür geht man auf die Umfrageeinstellungen und wählt dann Umfrageberechtigung. So, und dort kann man jetzt die Personen aus seiner Organisation hinzufügen. Entweder hier direkt die Benutzer hinzufügen oder eine Benutzergruppe hinzufügen. Dafür muss man diese Gruppe natürlich erstmal erstellen. Und das wiederum geht hier ganz oben im Menü über die Konfiguration. Und dann kann man hier Benutzergruppen erstellen und bearbeiten und dann im zweiten Schritt zu der jeweiligen Umfrage hinzufügen.